Oh mein Gott, wir haben uns einfach in der Luft gehalten. Das ist richtig krass. Oh mein Gott. Hey. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge YouTuber-Zuschauer. Heute mal mit Freak, also Brazen ist yeah. My B. Hi. Hi, Harry. Ja, ich weiß, ich bin hier immer bei Jonas runtergefallen. Ja, ich, also, da mach ich mir noch so eine kleine Safe Base. Da baust du die Löcher zu. Ja. <lacht> weil mir, mir ist es auch schon passiert gegen Antifreeze. Ich weiß, weil man. Keine Ahnung, ich fall da immer rein, so wenn ich so hektisch bin. Dann latsche ich Was da einfach die ganze Zeit rein. Du holst mich so First Rush. Geht gerade nicht, weil meine Hände gerade so ich-schatt am Schwitzen sind. <lacht> Ich bin gerade nicht so richtig eingespielt. Geht mir genauso, ich bin gerade erst vor der Schule zurückgekommen. Er ja, rippt. Oh, du machst nur One-Stack. Nee, two stack Was? Was Free-Stack? Digga, ich bin gerade so hart scheiße. Ich hab's <lacht> mal zum Auserfüllen. Geil. Ja, ich kann's auch nicht. Oder soll ich mal mit meiner Maus... maus Mach mal. Wird krank. Deiner. deiner krassen Logitech. Ja, Mann. Gamer-Maus. Aber das Kranke ist, du kannst doch... Bridge oder sowas, oder? Ey, Mumok und so. Ja, egal. Oh, Shift. Machst du hier? Zieh dich mal! Ekliger nee, oder? <lacht> halt Hi, Mini. Hi, Mini-Mi. Oh, ho, ho. Verlegt. Das Schlimme war ja doch, ich hatte nicht Knockback-Stick. Du hattest einen Knockback-Stick? Ich hatte keinen. Ach so. Magst du es, wenn ich deinen Weg hier so richtig eklig mache? Ähm, nee, das mag ich so gar nicht. Ich will mal versuchen, hochschiffen. Nope <lacht> ist ein bisschen müd, aber okay, scheiße, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein. Mann, ich wollte es einmal ausprobieren und jetzt schafft's nicht. Komm mir mal dein Bed. Was soll das sein? Komm mir dein Bed. Alles klar. Nein. Ciao. GG. Das besser Frigger. Ja. Ja, 1-0 für ich. Ich bin gerade so schlecht, ne? Ich Darf ich mal Tustick Stick, was ich meistens nur mache? Ja, ich schaff nicht mal fast. Zeit halt, wenn man Mausabuse ins Bett einbaut, dann... Weil es ist so krüppelig eingebaut, ne? Ja, da kann man einfach hinter das Bett gehen und... Deckt sich wieder hoch. Weg's runter, ist auch eine Lösung. Ja, ich habe keine Blöcke gehabt. Heiner. Hä? Keiner. <lacht> hab ich ihn? Ja. Nice. Nice. <lacht> oh Mann. Ich glaube, du wirst dich doch zerfetzen. Weiß nicht. Hoffe. Bei ihnen. Hat denn, du hast nur einmal insgesamt verloren? Äh, zweimal, glaube ich. Ich glaube zweimal. Aber einmal war ich auch richtig schlecht gegen Uli. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie schlecht ich da gespielt habe. Ach ja, das habe ich gesehen. Mein Gott, wie? Zum Teufel. Oh mein Gott, du bist so ein Lacker, Mann. Ich habe so. Ich habe falsches Bett aufgebaut. Oh mein Gott, Junge. Weil das Beste ist ja noch, ich bin halt auf der Eiseninsel gelandet. Echt? Du hast überlebt? Ja. ja. What the fuck? Deshalb kamst du so schnell wieder. Um okay, ich mach jetzt. Mach ich nicht, ich bin von unten gekommen. Also ich bin nicht Mini. Nein, nein, nein. Da bin, ich bin ich von. Anti-Mini. Ich bin von. Ja, ich bin low gekommen. Low Brown. Jetzt bist du da wieder in deinem Loch. Meine, meine kleinen Bude. Nein! Nein, nein! Ja, Kombo, hey. Alter! War Kombo. Ja, Riff, My Bett ist Tschüss! <lacht> <lacht> ja, ja, war, wollen wir noch eine andere, eine extra Runde machen? Wir sagen, wenn ja. du die gewinnst, dann hast du gar komplett gewonnen. Okay. Rock mag ich. Magst du die Map? Ja. Früher war früher immer meine Lieblingsmap. Die ja, eigentlich ganz nice. Bevor das Dings kommt Bevor was? Betten macht jetzt hier, dort wo bad hier auf Kilo auskommt Betten hm. macht jetzt einen auf Back Eagle wieder? Ja, was? <lacht> Back Eagle ist live Wenn du das hier siehst, sei gegrüßt, mein Freund Wenn das auch sieht, ne? <lacht> also Ich mag gerade auch einen auf Eagle ja, ich feiere das einfach Der Typ ist einfach sympathisch ne, Ist eine Legende äh, Legende, also ich finde ihn jetzt nicht so gut, also wie ja, er spielt, also er spielt sehr taktisch. Also der kann nicht so viel Bauarten, aber... Nee, er kann nicht so, er macht nicht so einen auf... Ich finde es sympathisch, dass er nicht so einen auf Boss macht, weißt du, er, macht, er sagt nicht so, ich bin der Beste. Ach hi! Einer. Hey oh mein Gott, wir haben uns einfach in der Luft gehalten, ne? Das wäre krass. Oh mein Gott. Hey. Ich dachte, du warst tot. Hey. Hey, du jetzt mein Bett durchrennen? Ja, aber ich, ich wollte es nicht riskieren, weißt du? Bitte mach nicht mal den Freestyle kaputt. Nein! Ich wollte so ein bisschen ärgern und dann. <lacht> Mann, ich hätte es auch anders machen können, so. Okay, jetzt, jetzt respektiere ich mal das, was Dragon gesagt hat. Aber ich werde dann verlieren. Nö, nö, nee, nee, wirst du ja sehen. Sie meckert immer, wie ich spiele. Ja, macht sie aber noch. Ja. Also ehrlich gesagt, sie meckert nicht, nicht. <lacht> Ja, sie meckert, wie ich spiele. Warte mal. ja, wie hast du mich von der Seite gehauen? Äh, bin untergesprungen. Achso. Also Ach so, okay. Scheiß Mini, ich weiß, ey. <lacht> ich über einmal in Base. Hä? Das wie? Warum <lacht> bist du jetzt hier? <lacht> Oh mein Gott, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, also nein. jetzt bin ich eingespielt. <lacht> nein, nein, nein. Bette, <lacht> du holst jetzt volle Q. Was? Bette, du holst jetzt Eisenstuff. Oder nein. machst du einen auf Ehrenmann? Ich bin ein Ehrenmann. Ehrenfrau. Und gehst mit normalen Q drauf. Fertig, fertig. Okay, du bist ehrenmann. Nee, jetzt runterknocken. Oh, hast überlebt. Ja, nee. du überlebt. Machst jetzt nicht ein auf so einen. Junge, ich komm schon nicht mit Full EQ und der meckerst du ja auch noch. Nee, ich sag dir nur. Machst hier nicht so ein auf Oh mein Gott. Ja! Nein, ich... Oh mein Gott, ey, wenn ich noch gewinne. ich dann? Bäumchen? Nein, du kommst du Keks. Erstmal ein Kuchen. Erstmal Kuchenparty. Ja, wo bist du hin? Hä, ja, warum gehst du zu mir? <lacht> ich war bronze. Nein! Was denn? Runtergefallen? Als ob du da unten bist. Hi. Bitte, lass mich bitte nicht schauen. Ein paar Blöcke. Gib ein paar Blöcke. das war ein paar Blöcke. <lacht> ja, Mann. Oh ja, Mann, ich äh. hab schon. <lacht> das war so geil, Mann. Du bist da runtergefallen und hattest keine Blöcke mehr, oder wie? Nee, ich bin nur. Ich gar nicht. Das ist geil. Okay, wollen wir eine Bestrafung machen oder wird so ohne? Mir ist das egal. Okay. Du musst jetzt für eine Woche, du kann, kannst ja den Skins selber pixeln, du machst dir so ein L oben auf dem Kopf drauf, so. Eine L. Oben. L. Also du pixelst dir oben eine L rauf, oben. L. <lacht> Nein! Mach dir mal ein L oben rauf. Für eine Woche nur. Ja, mach einfach. Ich blende es dann einfach ein, wie du das da. <lacht> <lacht> <lacht> ähm. Warte? Ich glaube, wenn ich mein Overlay sogar anhabe, sieht man das. <lacht> <lacht> Der ist ich auf jeden Fall nice. Mein Overlay vergessen. Echt? Egal. Aber wie gefällt euch das L? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit dir, Freak. Und... Ja. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ha ha ha.